Yo, hi und willkommen, mein Name ist dann die und ich begrüße euch zurück zu Let's Play. in im Park. Ja, wir setzen uns mal wieder anderthalb Stunden hier hin und spielen. Das Spiel bisschen weiter. Ich bin mal in diese Taverne gegangen vom Mondstadt. Laufen hier einige Quests sind und ja, soll ich das mal an? Hier ist echt irgendwie was. So, oh. wieso sollte der Sturm plötzlich gestoppt ist. Das nicht gut? Äh, nein, es ist das gut, dass sie angehalten haben. Ja, aber es kommt so plötzlich. Ich habe mir so viel Notfallpäne ausgedacht, wenn wir kein einzelner davon umsetzen können. Ein Uferpflege beinhalten auch weg um Menschen in der Wildnis zu verteilen, um die Stürme zu vermeiden, ihnen beizubringen, wie man überlebt. Werden wir ihnen beibringen, einfach Lager zu richten, Schädlinge zu bekämpfen, bestien und Monster aus dem Weg zu gehen? Ah, egal, es ist besser innerhalb der Mauern in Sicherheit zu bleiben, als draußen zu riskieren. Naja, ah manche unserer mittleren Forscher haben mich informiert, dass sich im Flüsterwald Monster versammeln. Was jeder ist draußen und ermittelt und ich muss hier bleiben und ihnen Befehle geben. also kann ich darauf sehen, dass du die Monster beseitigst. Hm. Ja, dann werde ich dir das überlassen. Macht ja keine Sorgen, du bist lohnt Gut, haben wir noch nochmal einen neuen Auftrag. Ich habe übrigens auch wieder ein paar Nachrichten und so bekommen. Sollen wir uns vielleicht mal angucken? Ich glaube hier der AR-Aktion mit Emma. Weiß nicht genau, was das ist, aber ich bekomme Zeugs dafür gratis, also warum nicht? Ne? Ah, Kuchen. Hochgestapelt ist so dann würde ich auch sagen wir machen wir mal ein bisschen hier ist hier noch bei charaktere und so wurden irgendwie hinzugefügt oder so äh, ich mir jetzt nicht an ähm und dem händler da kann man irgendwie urgestein glaube ich ausgeben weil ich mich die ganze zeit gewundert habe hier was man damit machen kann hier guck mal genau da kann man sich äh diesen monat noch ein verfügbar was ist das noch habe ich gar nicht ähm sternstaub kaufen was sternstaub hat hier in nee, Wohl ist steigen mhm. ich gebete kriegt man die Okay. Also wenn er nicht gerade irgendwie ein charakter oder so ist ist mir eigentlich egal was hier so ist ne? Diese Dinger, die kann man sich kaufen. Das sind die für die für die Gachas. Und ja, wenn wir schon von gatschers reden, dann würde ich mal sagen, machen mal oh was ähm, Gebet. Und zwar oh, ist gar nicht mehr verdammt, habe ich verpasst? Nein, ist ja gar nichts mehr dann. Wanderlust. Oh, habe ich halt eine Mädchen verpasst. Schade. So, hierfür ist er wieder separat, glaube ich, ne? Oder auch nicht. Gebiet für Anfänger. Äh, ich glaube, da kann man nur noch einmal nehmen, ne? Verbleibende Möglichkeiten, 10 von 20. Also ich glaube, nachdem wir halt einmal benutzt haben, noch können wir halt nicht mehr machen. Also würde ich sagen, machen wir halt einfach mal, ne? Wir kommen. Was ich mich wunder ist, was passiert denn jetzt, wenn man einen Charakter wieder doppelt kriegt? Ich habe Regenbogen, Das ah, sieht nicht gut aus. Ich glaube, wir kriegen nur Dings. Ja, erst ein neuer Schwert, glaube ich. Wir kriegen ja nur noch Waffen. Es oh. Oh, hat Razor oh. doch ein neuer Charakter. Das ist doch schon mal gut. Ich meine, hey, ein neuer Charakter ne? ist auch nicht schlecht. Hi. Hm, hm, hm. Cool. kann ich nicht direkt ausrüsten oder so okay extra Herrenlose Staatsdingenskirchen, dingens Kirchen so mal dann auch einmal machen hier ach dann ist die eine auch gar nicht mehr zur Verfügung jetzt denn, ne? schade ja, voll putzig ähm, wo war es äh, Ja, ja, ihr wollt. Hello. Nice to meet you. Ich wollte noch ausprobieren wenigstens. Habe ich voll verpasst. Ja, wir mal, wie lange ich hier nicht mal gezockt habe. Ne? Gut, dann gucken wir mal unseren neuen Charakter an, kurz. Razer, ja, yeah. Razer. wir mal auf Level 10 hoch. Wir haben mal genug von diesen Dingern. Okay. Einfach hier hoch zu dann so dass du für Waffen was auch ein dickes Schwert. Okay, wir äh, sind neu. Hm, ist genau das Gleiche, Na, die haben glaube ich keine anderen Effekte oder bei, Waff bei Rüstung ist dann anders, glaube ich. Hm, hab ich habe genug von irgendwas hier mache ich auf Screen, wer ja, weil diesen Part wahrscheinlich nicht benutzen den Charakter, oder? Ja. Ich habe mal einen neuen Speer, ne? Hm, du genau das gleiche. dreck Also weißt du was? Komm, trotzdem in unserer Gruppe. Die Kämpfe sind ja nicht so schwierig. und Bist du, bist du überhaupt dunkelheit? Ne, Blitze, Bist du? Bräuchte mal mehr Erde, Feuer, Wind. Okay, was ein Akzent. So, was ich jetzt nachgucken wollte, ist Dingens hier. Wo ist es? Wo kriege ich meine Quests hier angezeigt? Nicht blöd oder was? Äh, hier, Aufträge, mein Gott. Äh, große Anstrengung. Legendenauftrag, okay. jetzt hm, als andere zeit erfreut dieses level ist das machen wir das mal um reinzukommen wieder und dann können wir weiter irgendwie weiß ich nicht zeugs machen story mäßig ah, schade ich hier klee verpasst habe ich wollte unbedingt haben ey. voll putzig, jetzt eigentlich die dinger noch sich die ich hier äh, für benutzen kann ja, das, hier sind, das sind die für diese limitierten gadgets und das sind die für die standard gadgets so wie ich da verstanden habe also ja kann ich sozusagen zwei währungen hier dafür sammeln und die sind noch aktiv halt also die habe ich noch wenn nicht schlecht ist das, heißt, wenn ich ein Event irgendwie verpasse oder so, dann kann ich das irgendwie im nächsten ausgeben oder versuchen. ist Jetzt überhaupt das Gebet noch da ist nee, ne? jetzt gar nicht mehr da sein oder Nö, ist jetzt weg. Ich konnte jetzt hier irgendwie noch so vier Dinger bei so einem Händler kaufen. Weißt, was machen wir jetzt noch? <lacht> äh, man könnte sich ja sonst nichts ne? Und mache ich das hier mal hier? Ne? Welche sind jetzt noch mal. Kann ich irgendwo sehen, wie viel ich davon habe, wo sagt mir doch noch mal, welche welche sind äh, die blauen. Sind die Standard-Dinger? Okay, dann kaufen wir uns noch mal vier Stück, Oder warum nicht? Ne? 640. Ich krieg ja genug von den Dingern. Also. So, gut. Dann tun wir auch einmal machen, ne? Das soll die Anführerin hier von den Rittern, ne? ich Nicht irre. Vielleicht gehen wir ja neue Sachen, ja. Wenn nicht, ist auch egal. So, Aufschlag, moment Waffe, Waffe. Ne, sieht nicht gut aus. Glocke vier, das ist vier Sterne, okay. Habe ich nicht schlecht. aber kein Charakter. Oh, doof. Nie wieder Gatscha. Oh, ist das schon wieder? gegen so oder? Okay, ich habe eine. Ich habe ein Ohr, ein Ohrschwert. Also auch nicht schlecht, ne? ich meine, die Waffen an sich, die sind wahrscheinlich auch nicht schlecht. einige davon jetzt zu besitzen, oh, ist das hier ist so, einfach nur ich hab gehört auch zur Quest. Könnte ich eigentlich I geben? Ne? Keiner hat hier irgendjemand hier so ein, so ein Ohren-Thema? Ich weiß es nicht, das sieht aber nicht schlecht aus von der ja, der maximal ep nein von schaden einen schütze ist so eigentlich nicht schlecht für sie weil sie hat schon so so äh, schild basierende sachen ne? dann können wir ihnen hier der geben den knüppel so, mehr angst mehr mehr lp mit Schwert. So. schwer. Ich sollte mal ausprobieren, wie der sich steuern lässt und so. Erstmal haben wir hier zeugs zum Töten. Na, was geht? Ihr oh, seid Level 12. Oh, du hast auch diesen Drehangriff. was? Oh Gott! Ich habe mich hier voll selber in die Luft. Oh, ich habe schon wieder so ein blödes Fass angegriffen. Ah. schon auf der Feste gerade, aber läuft noch so. Okay, ist aber noch einfach hier. Ich glaube, diese Sachen sollte ich mal irgendwie ausgehen oder so einsammeln, weil bestimmt nicht so interessant hier mir so schau mich hier die ganze Zeit die Sachen einsammeln, Monster platt machen oder, oder irgendwie so. Aber naja, finde ich nur irgendwas, irgendwas geiles. Mir sieht das nicht so, okay, weg. Okay, weiter scheint ja nicht so schwierig zu sein. Ja, ich meine, wir kriegen ganz schön auf der Fresse. Aber... Ansonsten geht es dann noch. So, hier ist der Flüsterwald. Ich wurde unsere an Kämpfer hier mit einem Schlag die Dinger tauen. Da löst sich einfach eine Luft auf. Ist klar. so komme ich da hoch. Ja, nee. schon ein bisschen her, ich gespielt habe. Also ich muss noch wieder reinkommen, okay? Ich weiß auch nicht, wie alles hier funktioniert. Ich meine, ich musste noch so Dinger hier, so Dinger hier einsammeln, jemand man ja so. Ich wurde immer noch davon getroffen. erstmal die Schützen ja alle. zeigt so, dann, mal dann, ultimate dann, bist mir mal dein ultimate. Du bist dahin lebst. Oh, was? ich ultimate dann, stand geil der typ kriegt eiskalten skan stand oh, nicht schlecht stand power so war der ist gleich am freck als weiter geht eine Maske, okay. Irgendwann ist da oben. Hier so ein Stern, so ein weißen. Okay, was hat? Oh, da ist so ein, weiß ich nicht. Äh, nein, nicht ja, nein. wie war die soll mal verbrennen ne? die Schilde so sind das die Dinger die ich bei diesen Götterstatuen hinbringen muss ja ich muss glaube ich auch noch ein irgendwie wegpacken was ist das für ein Ding um mich herum fliegt ja, er hat irgendwie so eine passive äh, Daten. Nee laufender wolf vielleicht die beim rennen verbrauchte ausdauer aller truppen mitgenommen? um 20 prozent Das ist auch nicht schlecht hunger ja, aber weniger als hunger. okay ich weiß immer noch nicht wie man die dinger ja alle hochlevelt ehrlich gesagt aber irgendwie wird das ja wohl auch gehen ne? hm. oh, Was ist das dass wir so ein muss ein gegner in 30 Sekunden oder so erledigen ne. Mach, war schon irgendwann Aha. Ich habe mal die Grafik übrigens Oh, hallo. Habe hier mal ein bisschen hochgeschaltet. Vielleicht ne? vielleicht das irgendwie ja verhindern, dass ich, dass ich. Äh Mal wechseln bitte, wenn man diese komischen strich Striche sieht, eine Aufnahme. So. Komm her, du. Ah. Okay, dann du eben ja, das zu bereiten okay. im Kampf. Ah, ah. okay du made one wiren mal mit den dingern so irgendwas einsatz gegen die ne? aber mache ich das noch mal er geht irgendwann nach der zeit kaputt oder Irgendwie sowas, ich weiß es nicht. Zack. Okay, noch mehr wo? ich Sehe nichts Was ein bisschen verspätet der ja, noch Nochmal. Wo bin ich überhaupt? War ich ja schon mal in der Gegend sehe ich so viele blaue dinger hier ja, ist ja der startpunkt oder ja, was soll's wir zurück wo ist hier so eine statue so eine, wo ich hier da, da muss ja auch noch irgendwie so ein abenteuer lizenz mission machen glaube ich ne? Ja, perfekt dann gehen wir mal von da er hat sich hochgehalten cool dann gehen wir mal kurz dahin bringen ja wieder so eine anemone hin oder wie auch immer die dinge heißen Dann können wir hoffentlich so eine Abenteuermission wieder abschließen, so eine Lizenzmission. Hochheim müssen wir uns auch. Also so, nee, da fehlen noch ein paar. Aber ich habe zwei, cool. Ah, noch eine. Ach so, ich bekomme all die Sachen, wenn ich dann das nächste die nächste Stufe erreiche. Ich dachte dann erstmal erst durch erst das hier, keine Ahnung, mit Stufe zwei tue ich das hier freischalten, dann das hier, dann das hier. Aber ich tue alles freischalten dann, ne? Wenn ich wenn ich das Level erreicht habe, ne? Ach, ich habe mich hochgehalten weil ich in der Nähe wenn ich in der nähe von dem ding aufgetaucht bin ne? oh, ich bin der kacke ey. ich habe eine mädchen die ich bekommen habe war oh, voll putzig so, zurück zum Dingen ja okay ich hatte jetzt denkt das spiel macht mir keinen spaß mehr oder so weil ich jetzt ein paar wochen glaube ich nicht mal hochgeladen habe aber nee, nee, keine sorge macht mir schon noch spaß ich habe halt nur noch andere sachen nicht auch noch hier hoch nicht nur hier auf diesem kanal sondern auf meinen englischen kanal und so also ich bin viel beschäftigt okay bis zurück wie sie lage es gibt immer noch monster dort in gebiet gibt es immer noch monster was die auswirkungen des sturms müssen also wohl zunächst abklingen es gibt also noch zeit zeit für die abenteuer gilt ihre qualität zu zeigen es liegt an uns diese monster in der Wildnis zu übernehmen während der orde verwonen ist noch auf diese verteidigung der stadt und des gebiets im mondstadt konzentriert ist ich verstehe dank für deine hilfe bei der untersuchung ich werde die provisionen die wir aussenden werden neu bewerten Nehmen das als eine belohnung so kommen material zum verbessern von talenten Welcome to the guild. Hm. Oh, war sogar richtig ähm, für das Aufleveln von Talenten, wo kann ich das machen? Ich habe ja Talente, aber ab Figuren auf Figuren Aufstiegsstufe 2 weit hoch zu stufen, was bedeutet das? Ja, diese dinger brauche ich aber erinnerung des tausenden stunden ich habe so ein buch bekommen Meisterlich ich kann nur irgendwie für sie irgendwie so was oh, die sehen alle anders aus okay bei ihr sehen die irgendwie anders aus bei allen anderen ja, bei ihm sieht anders aus bei allen anderen nicht wissen aber ich dann gerade bekommen habe. Hm. Nee, diese Dinger ne nicht das glaube ich das hier oder muss ich lesen nee. das also bin ich weil ich gerade bekommen habe ne? mit vor Samstag, okay. Das wäre ist noch nicht verfügbar. Okay, also kann ich damit jetzt noch nichts machen oder wie? Ich nehme, ich nehme an, ich kann das dann noch nicht machen. Weiß ich nicht. Na ja gut, dann gehen wir erstmal und machen diesen anderen Auftrag hier. Story-Auftrag, ne? da steht jetzt gar nicht mehr, welches Level das war, ne? oh, Ich meine, da war Level 10. Na ja gut, dann los. Da liegt was. Hm. Like is that Jean? Seems she's talking to someone. Let's let her finish, then go say hi. Which is what has brought us to this point in the first place. If you are unable to promptly deal with the Storm terror threat, then leave the defense of Monstat to the Fatui. We can put an end to Mondstadt's dragon issues. All we need to do is bring that monster to the monster. Yes. What's your point? Uh... I'd expect a more professional attitude from your diplomats. Yet here you are saying you want to put an end to one of the four winds of Mondstadt? <sighs> I won't have any of this nonsense in front of the Knights of Favonius. <laughs> it's not as crazy as you make it sound. Fine. That's enough negotiation for today. At this stage, it's simply... An amicable exchange of constructive opinions. No, I'll be sure to make thorough notes. Okay. Oh, Hi. you're back. Thanks for your help. The elemental flow is finally stable. The aftermath of Storm Terror's last attack is finally settled for the moment. <sighs> However, the pressure from the delegation has become too big to be ignored. Delegation? From Liua Harbor or in Azuma City.na They choose to follow the god of cryo. Their envoys go by a particular name, the Fatui. Heard of them? Oh, them? They're super famous. Wait, Infamous is more the word. I don't think killing storm terror is the right course of action. The cryo gods Fatui have always coveted the Animo god's power. I don't believe they have best interests at heart. Da wir gerade von Macht sprechen. What is it? Es gibt etwas, das ich den Ritter Rittern gerne zeigen würde. Oh, let us head back to headquarters then. We shouldn't discuss important matters out in the open. Prolog, zweiter Akt. Ich bin immer noch im Prolog. Ups, ich wollte wegdrücken. So, ich will mal gucken kann ich irgendwo einstellen automatisch hier weg damit ich dann nicht aus versehen immer hier weg Mac mache <lacht> ist gar nichts was Okay, sieht aber nicht so aus Das kann ich aber machen Mondstadt ist independent and is not belong to any other nation in fact Despite being referred to as a city, Monsta is a nation. Though Snezhnayas Fatui are known to be the most aggressive diplomats in Tibet. Makes sense, given the tone of that woman just now. So rude. Okay. Gut, was müssen wir dem sagen? Ich bin schon ein bisschen draus aus der Story, also ich weiß gar nicht mehr, was wir gemacht haben im letzten Part. Wir haben ich habe keine Ahnung. Ist ein bisschen zu lange her. Sorry. It's a crystal embedded with some kind Lisa, are you able schon lange irgendwie gefunden. Let me take a look. Hm. I can see impurities in the kristall but upon further inspection. No, I'm sorry. I can't make a proper analysis at the moment. Give me some time. I'll take a look through the library's restricted section. Right. I'll leave the research to you then, Lisa. Understood. I'll notify you all if I make any progress. So, I wouldn't go getting your hopes up. They were incredibly ancient texts, not to mention... Ouch! Gosh, that hurt! The impurities in the nice. crystal... It hurts when I get close. Oh, I see. It appears to react to visions. The impurities and the elemental energy we embody repel each other. It's strange though. You have elemental abilities as well, but don't seem to be affected in the same way. Bonk, bonk, bonk. Anyway, the crystal would be better left in the hands of my cutie. It will just be a pain if left with us, both literally and metaphorically. Zusa? Fascinating. What do you know anything about what makes you special? Nein. I do not know what to make of it either. Well then. The Knights of Favonius have another favor to ask of you. Please accept the title of Honorary Knight and the gratitude of the Acting Grand Master. Honorary Knight of Favonius? We ask for your continued assistance in finding some answers. <sighs> Storm Terror's rage and strange crystals. <sighs> I know Mondstadt's peace hangs in the balance wind open your eyes to the truth mögen die macht mit uns sein okay cool dann gehen wir mal weiter also ich aber frage jetzt ich habe ja schon der 15 mission bekommen wieso habe ich denn die schon bekommen wenn jetzt ich hier eine neue mission bekomme ich dachte jetzt kommt hier irgendwie so eine mission und dann muss ich die erledigen danach muss ich mich um die kümmern aber anscheinend nicht geht jetzt hier direkt weiter mit der hm, sprich mit paimon äh, wie mache ich das wunder der welt oh. ich bin schon wieder Urgestein. Oh Gott, da gibt es zu so viele dinge wie ne? ähm, spreche ich mit dir paimon ähm. oh. <lacht> ich wollte schon sagen was oh. da muss ich mit dir reden oh. Ich, weiß, ich mache hier viel Menüarbeit, aber lass mich. Ähm, no, ich muss noch eine Stufe erreichen, dann habe ich dann auch abgeschlossen. kommen schaffen wir noch. Hey, Paimon, wie warst du denn hier und da gleichzeitig? Hm, sieht nicht merkwürdig aus. steht ja auch nicht. Äh, Nein, ich will ja sagt erst allein nachgehen. Nein, tue ich nicht. Worüber reden Just wir hier? Ach, der Typ. es äh, ist der Kerl in Grün. What? Das ist alles erst im, in der ersten Folge passiert. Deswegen, warum greifen wir jetzt den erstmal auf? Das verstehe ich nicht. So, oh. Disappeared, use Ja, gibt es ja auch noch ganz vergessen damit der elementaren bestimmte Dinge in deiner Umgebung an das vergessen, das gibt. Nice. His footprints lead to this wall. Did he climb up from here? Wir gehen ihm hinterher. Das kann ich nämlich auch. Oh. Hey. So, wo bist du? Mann in Grün. Da will ich mir noch halt ein. Den, den, den, den, den, den, den, den. ich hab Level 11 erreicht? Wie? Bin ich Erfahrungspunkte hier durch, wenn ich die Dinger finde. Hallo, na, nass. Das Lied aus dem hauptmenü wenn ich das spiel starte what is to be sung transpired in days of yore when the divine archon still walked the earth a dragon cast his curious gaze on the world below as he parted from the heavens that gave his birth The dragon sought truth amongst common folk, but mortal trifles only fogged his mind. The wind bard strummed his strings dolce, and the holy lyre answered his questions kind. The dragon was but a child full of wonder and soared the heavens free from care. The bard's songs invited him to sing along, for he yearned to let all perceive him fair. Enchanting legends the bard and dragon were, but the tides of despair soon engulfed the land. The lion fang perished and the falcon flag slept, as a vile dragon approached Mondstadt to a stand. Over the cathedral loomed death and his friends. Of the people's agony, the bard soon sang. The soaring dragon heeded his grave calls. Amidst the windstorms of brutal war spray. Blood of Venom sent the sky dragon into slumber. Only to awake to be expelled in abhor. Why do people in this age loathe me so? But the holy liar replied no more. Wrath and woe, vigor and venom, poured from the dragon's bitter eyes. The dragon's curse sprawled in silence, but the liar could no longer sue. That's right. You're the ones that scared Devvalen away. Devvalen, Who's that? Hm Was ist der eigentlich Name von Sturmschrecken, huh? Oh right. Ja. Most people seem to call him Storm Terror. Why do you call him that? Are you too meant to be closer something? Oh, So close. Hey, So Pivan thinks this guy has a screw loose. Wie heißt nochmal? I'm Zenti the Bard. Three-time winner of the most popular bard of Mondstadt to be precise. So, what do you need from me? Given you recognize us, Paimon doesn't believe we need to explain any further. Of course it's about Storm Terror. Storm? Hey, cut it with the amnesia act. All right, show it to him. Oh, isn't this What? The crystal has been purified? When? Äh, es war immer ja voller Unreinheit. To wail he... the anguish he feels has brought him to tears. Tears. He was once such a gentle child, now so full of rage and suffering. I also came across a teardrop crystal. Can you purify it? Okay, cool. You really do have some wonderful abilities. Ja, ich bin Austin, awesome, like ja, poem. Oh, a hero so bright, should she stand in the light, Though stand in the shade, and you'll be met by a blade. Alas, I've really not the time to compose a melody for you at this moment. Anyway, even if Devalin is not taken down, his life will still wither away in the breeze. He'll burn himself out in the flames of anger uh, es etwas I really must thank you for purifying the teardrop crystal it has helped me greatly but I've already come to devise my own plan oh and what plan would that be Seeing this tear has brought to mind a friend so dear Friend <laughs> One must be going Hey where are you running off to? symbol Huh? ist wirklich merkwürdig. Wir müssen Außerdem? Seine Stimme kommt mir bekannt vor. Familiar? I don't know. But symbol of monster's Oh, schon so ein bisschen her, da war es ja ein bisschen viel von mir Du jetzt auch schon sind so lange Zeit nicht mehr gespielt. So, wo ist dieser eine nochmal, die mir Belohnung gibt, wenn ich eine Abenteuerstufe erreicht habe? Hier, ne? Ja, wir haben jetzt wieder ein Level erreicht. Oh. Hi. Gesundheit. Ja, okay, hier ein Kelch und Zeugs. Cool. So, wo geht es dann genau als nächstes hin Will ich dahin teleportieren da kann ich, so ich lauf doch nicht hallo ich tue nicht die welt erkunden spuck ich spucke auf euch hm. so. dem baum meint ja ne daran erinnere ich mich nicht ganz ehrlich bin oh? Though I was just wondering if you would happen to follow me. Should have got a mare, but in Animo Archon. Do you speak of the god of Animo, Barbados? He already disappeared from Monsted a long time ago. Liu and Inazuma's respective gods of Geo and Electro are still present. But Monsad has seen many a moon Eleven. since they last saw their own god. Why do you wish to know about the god of animo? Does it have something to do with Devalin? Oh, uh, it's because gods. Jemand hat uns von der Vergangenheit Sachen erzählt. how that everyone sees I'm quite curious. Thats said there's no need to rush. Äh. I have not been back in a ja, while. It seems there are a few who are unhappy with my arrival. Ich wollte schon sagen ich habe gerade was gehört. What is a creature like that doing out here in such a calm place? also der 15 will gern der chilliger reden aber werden ja gerade angegriffen ich habe jetzt links nicht Hi, hilf mir ja, du. Oh, uh, steh nicht da rum, der mir gefällt. Was hat denn... Nee, da gehe ich nicht rein. Das vergessen. Geh ich da rein? Nee. Ah, ehrlich. Mal, ob ich kann. stärkste so Schwert gerade, wir äh, auch am meisten Schaden machen. Merkst du nicht, dass hier gerade gekämpft wird, das kommt. Ja. Okay. ja noch ewig glaube ich oh. ich denke es der kampf schon längst vorbei Ember ich tue eigentlich sondern hier beschützen kannst du mal ein bisschen tiefer fliegen ich krieg dich nicht getroffen auf die weise Kampf wir noch ewig dauern so oh. auftragsgebiet erreichen muss ich übrigens noch Von, die von mir oder von dir? Na, na, Jetzt kommt noch mal darunter bescheuerter Kampf. Ey. Ich immer warten musste bis der jetzt hier runter. Ja, voll dämlich. Oh mein Gott, ja, voll nervig. Der Dragon, was sind die only thing affected by this change in the wind? Na dann. You were saying someone had told you about the dragon? Yeah. Is that so? Quite the scholar, I must say that, Lisa. She's not wrong. The conflict has reached this point only because both sides have resorted to the use of force. His hate, however, did not arise from the people not making tribute to the Four Winds. Nor was it born from his own nature, but instead came about as a product of his degradation. Degradation? the black blood flowing through his heart has been torturing him for years that's what has allowed him to be led astray by the lies of the abyss mage von diesen noch nie gehört they are from the abyss order an organization comprised of non-human beings i don't know where they come from all i know is that they hold deep hatred toward the human world many hilly trolls out in the wild take orders from them and act as their weapons before arriving here i too was like davalin cursed and left to waste but now before us stands the symbol of monstat's hero the place from which monstat rose the wind amongst the branches is good i love the way it smells being here with you beneath this great tree feels like when the tear was purified earlier like the poison is leaving my body Mmh, feels much better so how exactly did you get poisoned uh, that would be because I tried to communicate with devallin earlier but was interrupted as a result not only did I not manage to help devallin break his curse but instead was also infected myself war ist das etwa <lacht> meinst du war ich das etwa yes it was you nope so, to make up for it, you're coming with me to the cathedral. The monster Cathedral? To do what exactly? To claim a certain holy liar de himmel Okay. Also ich jetzt ins angeschlossen. Folge wenn zur Venturi zur Kathedrale. Okay. Na ja, danke für die Hilfe, Kollegin. Nee, ich sehr gut. Hier ist irgendwie was weißes. Da oben? Ja, dann kann ich da auch klettern. Guck mal. Ah, ich komme bestimmt da hoch. Ne, pass auf. Aber ja, jetzt cool. Pass auf. Ah, guck mal. Schlecht. Da haben wir unser viertes Dingen, also unser letztes Ding, was wir ja brauchen, um das leveln. So, hat mir halt auch dafür Karte angezeigt, hat hier was ist. Das ich nie im Leben hier wahrscheinlich. Dinge hochleveln und unsere dings abschließen ein paar bonus bekommen und so aus 8 um punkte nehme ich an jetzt wollte ich 6 jetzt unser ausdauer wieder ein bisschen hochgegangen ja ne ja so jetzt habe ich hat hier auch abgeschlossen von ne? als eine mode und da haben wir alles abgeschlossen neues kapitel 3 zehn so, teleportationspunkte abgeschlossen fünf jetzt verborgene Thron abgeschlossen äh, abgeschlossen des Abschieds. Oh, das war Neues. Neues ausrüstung Siegen Ruin, weil ich da abgeschlossen. Lass dir einmal was schmieden Drei Zutaten. Stufe einer blieben Figur auf Stufe 20. Okay. Läuft. Ach, das sind die einzigen die noch fehlen. Okay, cool. Ja, damit den Level, das kommt noch. Jetzt nicht so Problem. Den Rest, den wir auch noch. Die eine Mission, so. ich habe mich eigentlich jetzt gerade teleportieren, Leute. aber okay, Hätte ich mich auch zur Kathedrale teleportieren können. Also nicht, ist so, aber jetzt sehe ich wesens auf der Karte die Dinger, ne? Also ich weiß wenigstens, wie jetzt aussehen, also kann man die ja einfach hier locker einsammeln. Cool. Ausdauer wird auch ein bisschen erhöht, nämlich ich gerne. Wird noch eingesammelt, oder? Ja, schon sagen Da ah, können wir jetzt erstmal weiter weitermachen. Hi. So, this holy liar de Hamel is One of the most treasured items in Mondstadt. It's the lyre that Barbados used to play. With it, perhaps I can help Duvalin draw his gentle nature back out of this nightmare he's going through. Will it really stop storm Terror from causing more damage? Of course! I'm the best bard in the world. There's not a single song I do not know, no matter if it's from the past, present, or future. Look me in the eyes. Do you not find me trustworthy? <laughs> uh deine augen haben die gleiche farbe wie der himmel in meiner heimat und mir ich vertrauen kann sich ja nicht schaden so how can we get the holy liar it said that it's enshrined deep within the cathedral some safe i'll go take a look around you can come if you want ja ich muss wahrscheinlich weil sonst geht die mission nicht weiter ne okay einer Gut. Oh, ist mit Kopf die ganze Zeit los, die ganze Zeit am Knacken, Oh mein ja, was. Let me handle this. Hello there, Sister. May the Animo God bless you, young bard. How can I help you? Actually, I know a secret that can save Monsta from its current predicament. Oh, what a blessing from the God of Animo. But you should report that to the Knights of Favonius. Why have you come to me? <laughs> Because you, dear sister, are able to help. I'd like to borrow the Holy Liar. With it, I'll be able to help Storm Terror. Please see yourselves out. What? What? It's a vicious dragon indeed, but once the acting Grandmaster makes up her mind, nothing can stand in the Knight's way. That's simply not acceptable. Wouldn't Stormterror end up getting killed that way? That foolish beast betrayed the winds. Not even the god of animo themselves would forgive it. Please, I beg of you. I'm afraid not, little bard. Strange. Somehow I feel so bad rejecting this sweet child. Ne. Ich so ein gibt mir ein unerwartet <lacht> positives Gefühl. Die hat doch die hat genau etwas anderes rum gesagt. Then I guess I'm left with no other choice. I cannot hide anymore. My disciples, rejoice! Behold, the god of Animo, Barbados, has descended! Shocked, aren't you? Don't you just want to cry out and rejoice? How does it feel to finally meet the god you've been serving? <laughs> If there's nothing else, I'll be going back to handle the cathedral's paperwork now. Oh, wait! Ja, er ist die gleiche Person, von denen er erzählt hat, ne? in dieser Geschichte. Sieht ja genauso aus, halt. Okay. sagen. was Since you're the hotshot of the Knights of Favonius, maybe you can give it a shot. Okay, ich soll mit dir reden. Hallo, Barbetos Schwester. Hallo. Ah, it's you. The newcomer of the Knights of Favonius, aren't you? So what brings you here? Tasks from the Acting Grandmaster. Ja, der Ritter braucht um die Leier der Himmel. Ist das so? Not that I don't trust you. It's just that a suspicious bard came looking to borrow the holy lyre as well. <laughs> Ach, well He's full of nonsense and even called himself Barbados. He must be up to something. There are regulations in place for the use of the holy lyre. Currently, it's only used in Ludihar Pastum. Signed documents from the Grandmaster, Seneschal and community representative are all required. So, may I see the document from the Knights of Favonius? Ach, die habe ich liegen lassen. Einmal hat sie unterwegs hey! aufgefuttert. Without it, there's not much I can do. Now, if you'll excuse me, I really am quite busy as of late. Okay. Oh, ich gleich wieder didn't work. I knew it. You knew it? I just wanted to know how influential the hotshot of the Knights of Favonius is. You see, the best warrior should always be presented with the best sword. And does the story not uh -huh. make for a fitting ballad? So what are you trying to say? That we're not good enough? No, that's not it. More of a commentary regarding Mondstadt's inability to see the warrior standing right before its very eyes. Very well. Looks like borrowing it is not going to be possible. Where today we stand uh -huh. for free will. Any suggestions on just how we steal it what ist vollkommen anders von Matthias alles geschrieben steht Mann. Come now speak up that's what free will is for ich gesagt will ich gar nicht stehen look at you sidetracked from the start but seriously you're more suitable for the job than I aside from singing I don't really have any other talents Besides. If I was caught, I'd have no one to write the grave injustice of my arrest. How can it be a grave injustice if you got caught stealing red-handed? But things are different for you. You are the superstar of the Knights of Favonius. You'll made contributions to Mondstat. Should you get caught, you would easily be able to talk your way out of it. First I'll cock them in. The guards here. It seems they're off duty throughout the night. Wenn wir diese Opportunity, zu von hier dass wir Was sagst du? gesagt, du Ja, es scheint, dass ich das gesagt habe. Dein Punkt ist... Wenn ein Gott bist, können wir dich nicht einfach im Stich lassen. Warum ist deine Entscheidung auf, ob ich ein Gott bin? fill you dich on ihre werde wahlen auch retten wenn du kein gott bist ich kann denn ich kann eine weitere trennung nicht ertragen aber meine schwester nicht lange warten willst kannst du die zeit im palm und menü vorspulen das menü im einstellen der zeit bewegen zeige auf die gewünschten und um bestätige deine wahl 18 bis 6 Uhr. Wie spät haben wir hier in dieser Welt gerade? Umstellen auf. Also so ne. Also so warten wie in, wie in calls Weniger als 30 Minuten. Gehen nachts in die Kathedrale. Ich weiß also nicht nach Nachts aus. Stand da 16 bis 8 Uhr? Warte mal 16 bis 8 Uhr, oder ich habe jetzt 8 auf 16, oder? habe ich jetzt eingestellt. Ja, ist doch nachts, ne? So, muss ich jetzt hier rein. Das sah wir richtig aus, also... War dunkel, halt, ne? Oh, aber jetzt. Hab mich aber niemand abgehalten. Okay. Oh. So, ich muss mich hier reinschleichen, ehrlich. Oh Gott. Wir sind ja überall Leute. Oh, ich kann nicht klettern, ehrlich, kommen Und Strategie. Gut, da kommt einer. Ich dachte, ich konnte da lang, aber nee. Ernsthaft. Denkt sich nur so was. ich meine Lichter an meinen Klamotten hier ausmachen so. ich nehme an darum die leitung hoch ne? klingt da nicht so schwer sieht nicht so schwer aus Ich höre irgendwann aber... weiß nicht genau, was der passierte. So, das war chillig. Ah! Der hat mich nicht gesehen, keine Sorge. Oh nein. sie mal, nichts passiert. Auch nee! Jetzt denken alle, ich habe das Ding geklaut. Mann, <lacht> so ein Dreck. Ey. <lacht> Jetzt nur noch gefehlt, dass ich da stehen würde und sagte: Ich kann das erklären. Was? Okay. Sag ah! hätte ich nicht. Ach! Ich habe keine Dinger mehr übrig. Nein. Jetzt ja, auch voll gebracht. Zeig du mal deine Flugskills. Schaffen wir nicht. Zeit ist abgelaufen. Na. No. Ja, jetzt kann ich hier hoch, ey. Da habe ich den letzten Ring verpasst, ey. Okay. Okay, das ist ein bisschen besser als abgelaufen. Okay, jemand okay. okay. gemerkt, ne? Hi, tschüss. Okay. Ich versteht die Reaktion, Superleiter, Supraleiter. Uh, Master D. Luke, this is this week's accounts. Hm. The disaster has greatly affected business. Well, let's hope it all ends soon your uh least conspicuous table um the second floor has fewer customers you'd be less conspicuous up there but aren't you a bard why not sit front and center <laughs> let's save the paid performance for next time we'll be heading up now see you in a bit hey keep an eye on them there's something strange about that bard i'll go ask around ask who exactly the protectors of monstadt what would you like let's get mine out okay dann geben wir mal nach oben uh, master t look have you seen two thieves around what happened Why have you mobilized so many guards? Haven't you heard, Master Diluc? Two thieves are trying to steal the Holy Liar! Huh? How odd? Isn't it? The Holy Liar is a treasure that was played by the God of Animal themselves! Such a precious piece of gold droid! Why would one want to steal something they can't sell off? Would pay better to steal from my sellers. Huh? Sorry, off topic. Believe they headed that way understood thank you master Diluc. Verdammt. Äh, der hat die draußen geschickt? today I think I'll have a glass of you can put down that bottle you stole from behind the counter something cold right I want answers. Let me finish my drink first. I'll pay you. Well, with a performance. It's not about money. You seem too young to be drinking. No need to worry. When I started drinking, you were still. Uh he is Master Deluk, the boss of the the owner of this tavern. He's very famous. By the way, his dandelion wine is one of my favorites. Although most of the time I can only afford a bottle or two. I just heard about some thieves from the guards. For the record, I like your guts for trying to steal the holy Lyre de Hamel. Even if you are fools. But we don't often get to see people like you. It wasn't us that stole it. The real thief is still out there. This is the hotshot of the Knights of Favonius. Why would someone so aspiring steal Monstadt's secret treasure? Shot? Oh, so it's you. So, you and the bard are close friends? Äh. <lacht> äh, wir kennen uns nicht lange. Despite only being a passing traveler, you still offered your help to Mondstadt in its time of need. shame you joined the Knights. The Knights of Favonius. Inefficient right from <lacht> beginning to end. And towards the Fatui? Weak and conservative. <sighs> Forget it. I don't feel like talking about it. Seems you don't really like the Knights of Favonius. Just differences in approach is all. I have my own hopes for this city. Now, answers. Why did you steal the Holy Liar? You sure you want to know? It could implicate you in the affairs of the Knights of Favonius. That's fine. I somehow always end up implicated in their affairs. If I tell you the story with a performance, will you believe me? It depends. I'll make my own judgment. Then will I get paid? Your reward will range from anywhere between Five Mora and the Holy Liar. It all depends on your story. Very well. Let me put on a show. Okay, start time. Ich sinne, ich da handelt Verkauf heute. Nils sucht nach Antworten. Er kann so erkennen. Ach das ist wieder die gleiche Geschichte. What did I just witness? This is confidential information. Why did you why? Oh. Perhaps the winds are changing. What say you, Master DeLuke? Interesting. Give me some time. I'll organize some contacts. Outlander as one of the knights it seems you're not a suspect bist. blonde is the only description on the wanted poster you should be safe As for the bard however, it'd be better if you stayed in the tavern <laughs> no problem I like taverns <laughs> okay let's meet here tonight after the tavern closes okay eine menge erfahrungspunkte obwohl ich nicht unbedingt viel mache habe ich so okay. finde ich jedenfalls aber das spiel scheint er ja allgemein sehr einfach zu sein bisher bisher also da kommen wahrscheinlich irgendwelche voll extremen sachen irgendwann wenn ich höheres level bin und so wo ich mehr charaktere und also was brauche keine ahnung weiß ich auch noch nicht wird bestimmt noch krass ne? wenn ja, die ganzen Elemente hier weißen dieses Herzzeichen Das ist Elektron ne? da ist Erde Eis glaube ich irgendwie sowas Na der Bildschirm okay Das ist ja los oh, gar nichts. Zur Taverne zurück, ey. nein, ich dachte, das hier Boah. Ja, nee, direkt irgendwie hier machen können. Das macht der stellvertretende Großmeister. hier wow. Erstens, Secondly, she came here as Jean herself, not as the acting Grandmaster. A Jean you would never see, even as an honorary knight. What a surprise. I heard about the Holy Liar, but I never suspected it was you. So, the sound of the Holy Liar can purify Storm Terror and return it to normal? Is that true? That's right. Your honorary knight is putting themselves on the front line to try and resolve this Storm Terror issue. Now that's the hot shot of the Knights of Favonius I'm talking about. small feels like we're breaking the law though. I understand this kind of absurd explanation is hard to believe. But we can ask the bard to play the song again to try and persuade I believe you. To persuade our stubborn command wait, what? I can't think of any reason for Devalin's betrayal, given it was once one of the four winds. however, If it was poisoned in the battle over Mondstadt all those years ago, and then corrupted by the Abyss Mage after it woke up, we can't really blame it. But as Acting Grandmaster, I obviously cannot make such a statement publicly. Diplomatic pressure from the Fatui makes it hard for us to seek a peaceful resolution to the storm terror issue. People would think I've lost grip on the gravity of the situation. That's why I can only do this in private. <laughs> Das ist eine der Gründe, warum ich die Knights von Favonius nicht mag. Was mich überrascht, ist, dass ihr in Outlander so schnell glaubt. Mein kaust und meticulous Superior, selbst ihr ihn ihm, nicht wahr? Ich habe dir bereits gesagt, dass du mich nicht nennst. Du sagst, ich hätte ja nichts gehört. Wow, das ist wirklich schwierig. Ich habe eine rough idee, wo der Heilige Liar de Hamel ist nice recovery she's really talented at changing the subject the conflict between monster and shnesnaia stems from the conflict between the seven nations and their respective gods the cryo gods fatui seem to be after the animal gods power uh. Uh, uh, i think also for all institute right if the knights of favonius publicly prevented an attempt on duvalin's head then The only other way to affect the Animo God's power is to take the Holy Liar. The number of Fatui that have come to Mondstadt is far from limited. I've already managed to coerce a few reports out of them. Diluc has determined that the Holy Liar is not being held in the Goth Grand Hotel. Goth? I imagine Goth they don't Hotel. want to leave something stolen in a place where it could be so easily found. Hi! If too much of a scene gets made, then it becomes a big diplomatic issue. <lacht> Such is the diplomacy between the seven nations. Alleine, oh. oh. ready to go? Äh, uh, ja. Warum oh, nicht? Na, nee. los geht's. Jean just said the fatui are trying to take the wall power. Trotzdem muss ich laufen. I fear this might fall short of their true intentions. I think they intend to use Barbados's connection to the wind to draw him out. Just like Lisa traced the source of the storm to the temples. The god of Anima hasn't been seen for more than a thousand years. What makes you think that's their intention? Oh. Was uh, uh, so uh, huh? das nur Filgeräusche ist uh, in die Band? Ha? Forget. It. I don't like that. Hintergrundgeräusche. Here. Take this. Was ist das? um Identität zu bevor du die Fatui Ich glaube nicht, rauszugehen. Aber wird hat unterbrochen. Our are going to get them up. Okay. okay. Ich wollte nicht rausgehen. Aber die Unterhaltung abgebrochen und dann... Wüsste ich schon wieder nicht, was los ist? Ne? Okay, wup. nicht runterfallen. So, jetzt kann ich mir wieder eine Belohnung abholen. Von der einen, glaube ich, für meinen Level 12 Dingen. Ups, Entschuldigung, <lacht> We Are your going <lacht> äh, kann mich nicht beklagen. It seems that you have a wealth of experience under your belt now. Time to introduce you to the formal work of the guild. Okay. The guild receives requests from far and wide each day and assigns commissions to adventurers accordingly. These commissioned adventures are the main source of compensation for our guild members. What kind of commissions are they? It is a mixed bag. Anything from running an errand for fellow citizens to dealing with monsters. Some are, but you do not have to take my word for it. You should find out for yourself. Here you can find the details of today's commissions. Please report back to me upon completion. There will be a generous reward waiting for you. Die genau? Patience is a virtue. You will find out soon enough. I await your return with great anticipation. Add Astra Abisask. <lacht> Die Welt kann und sie nach welche Gebieten Ereignisse aufgetaucht sind, dann kannst du dich direkt in diesem Gebiet begeben und zu sehen, was dort passiert. Erst zu zehn zu vier weitere Informationen erstmal also hier abholen. ist Also ursprüngliches Herz, von dem ich immer noch hier voll viel Augen aber für tägliche Mission abholen. Noch nicht genügend, Mission abgeschlossen. Okay, oh. Kopf geklagt. Hm. Sobald du vier Missionen an einem Tag ausgeführt hast, kannst du bei der Abenteuer generell 40 belohnung einsammeln. Abenteuerschatzpaket. schatzpaket ah, Okay, random Sachen. Freundschaft zu wachs. Okay. Was haben wir in der Eiskugelkrise über ja, Reisen? Das Spiel wird in ungefähr eine Stunde gewartet. Okay, ich habe sowieso nicht mehr vor, so lange zu spielen, also kein Ding und das ist Reichtum ist. Kosten fürs Einsammeln. Ach, das sind die Missionen oder wat? Nicht mehrere davon verfolgen? Nee, ne? nee, das sind die... Dann gehen wir mal da hin, ne? Was hat hier eine Stadt, egal. Gut, dann machen wir diese vier Missionen, würde ich sagen. Schau, stimmt noch in 20 Minuten, oder? Weiß ich nicht. Und dann gucken wir mal. Noch ich bin das Dann sollten wir doch hier fertig sein für heute. Also die Story-Mission hier weiterzumachen wird bestimmt noch ein bisschen dauern, habe ich so Gefühl. Deswegen... Oh Gott. Deswegen machen wir erstmal so ein bisschen... Neben Mission. So, war das? Also nicht. Gut, gehen wir hier runter. Ich wünsche nur, man könnte ein bisschen schneller gleiten. Ein bisschen lange hier so also richtig zu rennen, ist die Hurry? fliegen meine ich, ich schon bessere Waffen für ihn. Auch oh, mal habe ich sogar tatsächlich hm. Himmelsflugschwert. Das ich ausgerüstet das hat. Er ausgerüstet. Schwert der Dämmerung. Ach ja, schon. Na gut. Bin ich der aller Monster? Okay. Oh, die sind doch. Level Active. Nein! Alter, ehrlich? Zutralter, ja. Er führt mich in die ganze wer friert mich hier die ganze Zeit ein? Von gar nichts so getroffen, ey. au elektron mache ich hier eigentlich Aha. So, und abgeschlossen hat auch relativ gut erfahrungspunkte glaube ich freundschaftserfahrungspunkte erfahrungspunkte 25 äh, wird das hier angezeigt freundschaft 1 was bedeutet das eigentlich, wenn Freundschaft hochgelevelt wird? welche ich wohl sehen. Ne? So, äh, nehmen wir mal eine andere Truppe hier. wir sind schon Level 13 und die haben ganz schön viel Erfahrungspunkte. Just what will we come across this time? Ich kann reden. Äh, dann. Oh, you taking me out? Und du I won't hold you back much. Äh. Amber, reporting. No, ich fliegen kämpft nicht gegen so fliegende Viecher oder so. Boah, ich hoffe, wir kämpfen jetzt gegen fliegende Viecher, aber ich habe sie jetzt ausgerüstet. So. so. Was sind das jetzt für Dinger? Sind das jetzt auch so mission Bin mir jetzt nicht sicher. Ich gucke jetzt einfach mal da. welcher ja sehen? Ich meine diese pinken Dinger oder diese lilanen Dinger. Das sind äh, tägliche Missionen, ne? Aber das sind dann die Dinger? Die sind jetzt auch neu aufgetaucht. Hm. schon sehen. Anno musik hier so, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö. so strategie aufbau Simulationsspiele spiele also bin ich mir halt nur ein vor allem müsste ich auch mal wieder spielen ey. macht mir auch spaß Sachen strategie spiel finde ich mittlerweile ist irgendwie Siedler nenne ich Siedler äh, civilization am besten macht unglaublich bock er dauert nur halt unglaublich lange bis irgendwie weiß ich nicht man spiel ja von durch oh. weiß kohl meine kohlköpfe so das abgeschlossene ding kann ich das schon mal erkunden wenn ich da ein dadurch noch nicht hin kann wahrscheinlich Ist. Ich gehe mal zu dem Ding. Ich habe nur noch eine schnelle Zeit, am Wartungsarbeiten, hallo. Oh Gott. Was ist das? wie nee, ist noch Eis aus. Böse? Böse? Oh Gott! Oh, natürlich kommt es jetzt hier wieder. Oh, ihr sagt Elektro, ehrlich? Oh! Der bekommt die ganze Zeit Schaden. Oh. Kannst du noch mal Das kannst du. Das ist cool. Haben wir schon mal gesehen? Ich glaube nicht, ne? Ist gut. kann man sich noch durch alles hier irgendwie voll durchdenken irgendwie, finde ich. Herausforderung ja, abgeschlossen. Okay, ich glaube nicht, dass das ähm. ursprüngliches Herz. Ich doch genug. ne also ganz ja, verstanden Baum innerhalb von später Okay, das ist das, was ich irgendwie mal irgendwann hier irgendwie gekauft habe, glaube ich, aus Versehen. Oh nein. Das hat mir jetzt, jetzt bitte nicht die ganze Zeit für 50 Minuten. Aber ja, bis dahin bin ich ja fertig, keine Sorge. So, ähm. hm. war halt nicht dort, was ich gerade hier eingesammelt habe. Sind die alle nicht in Okay, da muss ich hin. Oh Gott, da ist dann noch voll weit entfernt. Egal, komme ich noch hin. Also sonst nichts anderes zu tun. Also los. So also Sprintgeschwindigkeit, das hätte ich gerne nicht so ein Pferd irgendwie so rufen wie in Scrolls online oder so, das stimmt auch irgendwann ne. Oh ja, auf mich geschossen. Wie könnt ihr jetzt eigentlich wagen? Auf dem Weg noch ein paar Sachen einsammeln. hat was geht? Und eben. Oh, ich sehe wieder hier. Verkarte, was schönes. Hm. ist flieg hat fliegt und weg. aber oh, da muss glaube ich leiden Wir halt mal kurz und dann bin ich weg. So, hier ist das. Hi. nein, nein. Okay, aber ich sehe es auf der Karte. Also ein Ding, krieg ich schon irgendwann. Okay. Warte, schon wieder irgendwas? So, da ist noch irgendwie, da guck mal dinge einzusammeln ist bestimmt nicht schlecht, ne? Oh, äh. Du sollst halt angreifen, verdammt! Ich mag mein sie ist was tot. Dann nehmen wir mal ihn. Also ich schon fast tot. Das geht doch nicht. Adventure Time. Adventure Time. Adventure Time. Und Sinn. wir sonst in fremden Welten. In Und ja, ich habe ein bisschen Adventure Time ehrlich Gesagt. Oh, guck mal hier. Noch oh. oh, fehlt Schon dafür können. Besonders und hat die Objekte zu schlagen. Ich habe jetzt niemanden mit einem schweren änder ausgerüstet. Verdammt. Ich werde mich jetzt ganz jetzt noch mal die Truppe umstellen. Noch mal. man, Was hat hier eigentlich? Das ist eine Stadt? Nee, das hier sieht Sie übelst nach Bosskampf aus, irgendwann oder irgendwie Arena oder was weiß ich, das für so eine Arena in Eltersquads online oder so. Ne. Ich neue tägliche Missionen neu erledigen, dann bin ich auch schon weg. Komm schon, natürlich schon nicht so schwierig sein. Was denn für ein Bett, da kann ich glaube ich gar nicht hin, weil ich Karte noch nicht aufgedeckt habe. Naja da muss ich erstmal so ein Ding wieder finden, oder? Das hat noch hier drin irgendwo. Ja ja voll unfair, doch der direkt in mir auf weg. Aua, Mann. Aber da kann ich nicht hochklettern, weil ich hier die ganze Zeit abschießen. noch ne? so, schneller hoch. Wenn es geht. Gott. So. Das Böse breitet sich aus. Yeah. Wind. Der Wind oh, No nee. little closer schon wieder vergessen was man da machen muss ich glaube man muss ein bestimmtes element einsetzen ey. Aber ich weiß ja nicht mehr was ich, ich habe so das Gefühl wenn man irgendwie weil ich den ganzen Tag hier an dem Spiel sitzen würde dann würde man nicht so viel erreichen Also ich viele Sachen irgendwie ja so einmal pro Tag nur machen lassen können einige Sachen so. Ein paar Tage resetten, ne? so wie weiß ich nicht. Ja, wo sind die anderen? Ah, okay. Kommen wir da ein Oder weiß ich nicht hier diese Situation, die kommen ja einmal pro Tag, ne? Dann statue wo man sich hochheilen kann wird auch immer so langsam aber sicher aufgeladen also es gibt es so bestimmte Sachen, die man wahrscheinlich jeden tag machen kann aber da ich die einmal nur so alle paar tage spiele das ist ja jetzt nicht so schlimm ne? Hi. Jimmy. Oh nein, ich du schon wieder jetzt sind die tauben wieder alle weg ich war dabei sie zu füttern was machst du nur sorry man sagt das mit taten zeigen sollen dass man meine entschuldigung ernst meint darüber sind meine freunde ich fütter sie immer jetzt sag man immer wieder ernten die kein problem soll ich will auch heute noch mal fertig werden okay ich Dann besitze drei einheiten weizen habe ich doch schon ne? ich bin auf der suche Was? muss ich noch weizen suchen kann ich mir halt nicht kaufen, irgendwo oh. sind da die Weizen nicht zur Verfügung. Ab Kollege, was ist hier denn schon wieder überhaupt? Hier ist doch Äh Aufträge, wenn die hier angezeigt, nee, ne, was ist das hier? Schild -Alarm. schon mal verfolgen, weil das weiß ich ja jetzt er ist, ne? ja bei dem Timmy. minzer fast, war kein Weizen. bestimmt irgendwo kaufen, ne? Jetzt kann Bock jetzt hier durchzurennen, bis ich irgendwie weiß nicht, Weizen gefunden habe Stimmt hier kaufen, ne? So Weizen in meiner Frau. mehe aus aus weizen kann man Mehl herstellen aber vor kein Mehl ich brauche brauch weizen mann wenn ich will doch nicht die vier dinge hier abschließen okay Dann gehen wir mal auf zu dem anderen dingen hoffentlich finde ich auf dem weg irgendwo noch weizen ich bin mal ein bisschen an da. So, ich tue mich jetzt dahin. will ich finde keinen weiteren Weg. Sonst wäre ich ein bisschen schlecht gelaunt hier rausgehen. Und da will ich nicht. So, ich sammle jetzt alles ein, welche Ja, und der sagt mir jetzt in der Zeit. Hm? Oh, guck mal, was da oben ist. Ja, der war gut. aber das ist echt geil dass man die überall fast hochklettern kann ne? oh gott komme ich da hoch ja, ne? cool hm. irgendwo habe ich doch hier jetzt das heißt, wo ich weiß wo die wie die auf der karte aussehen kann man darauf konzentrieren und die schnell einsammeln laufen Hoffnung, die Statue schnell hoch zu leveln. Ich hätte vielleicht mal so eine Idee, wo ich Weizen mehr kriegen könnte, diese eine, diese eine Tante in der Nähe von Mondstadt, wo wir zum ersten Mal kochen gelernt haben, ne? Da zum Beispiel auch irgendwie so, hier yeah, yeah, ein bisschen Weizen. aber so, warte mal eher. war irgendwie in flammen lassen könnte okay kein ding ich sehe schon so, dann mache ich euch alle fertig der Lauper reborn Ah. Das ist ein Zaun vom Boden, was? Oh, ja, hab jetzt habe ich gemerkt. Okay, warte oh, mal. Dreamwork makes the teamwork. Ne, wo wir Teamwork makes the dreamwork. So, Mehl, komm. Ich kann doch nicht halt sein. Ich jetzt hier nicht Mehl finde, ey. Mehl. Da ist Ruder. Oh, bestimmt Mehl drin, ey. Ja, nicht Mehl, Weizen. Oh. das hier eine stimmung ein oder mir fällt ein weizen gemischt waren händler zu erstellen das sagst du mir jetzt erst ist wie ein gerade welche Gegner brennen und du sagst mir hat jetzt wir ah. okay, dann gemischt drauf geklickt hat ne? so war ich gucke cool jetzt noch mal in den shops nach und jetzt niemand der weizen zur verfügung hat ne? dann rast ich aus ähm, gemischt waren waren ist ja, ja mit den, den spenden cut edelstein Sind die Dinge eigentlich noch mal da? Diese Dinger, die brauche ich für Dings, glaube ich, für alles um Dinge hier hoch zu ja leveln? Die Fähigkeiten, ne? okay, gut zu wissen. Dann kann ich diese Dinger hier holen. Ne? So, du aha weizen ja, für 100 jetzt gekauft Hab ich jetzt gekauft oder nicht da jetzt nicht irgendwie so dass ich hier gekauft ich habe irgendwie nicht so ein ding ding oder irgendwie so sowas gehört dass irgendwie weiß nicht eine nachricht gibt dass ich was gekauft habe aha es ist halt... nein so gut wie fertig hier wir ist halt das eigentlich ein server ich bin nur hier als einziger am spielen ist noch nicht online Ja, perfekt. Mach mal, mach mal das hier noch fertig. Ich... Da haben wir vier Dinge abgeschlossen. Ne? Und können wir feiern machen heute Adventure Time. Adventure ja, Time. Hier nimmt das Zeug. Ja, hier ist es. Bring das den Enten am See bringt doch selber, boah. boah. Ja, haut rein, Alten. Ach, ich möchte schwer mit dem reden. Ey. So, wo ich habe mich die ganze zeit hin müssen. Doch gar der Planner kann ich sowieso nicht bespielen gleich kommen wartungsarbeiten mhm. Mhm. Mhm. Äh, ich werde nichts versprechen <lacht> auftrag abgeschlossen kartoffelpuffer nach mondstadt Freundschaft, habe ich überkommen, passiert, wenn ich die Freundschaft erhöhe. Ich kann meine eigene Freundschaft nicht hören, alles ah, aber nur bei Leuten die in der Gruppe sind. Okay, macht Sinn. Ja, no, es macht Sinn. So bei äh, dem was jetzt. Hin, ne? you did a fine job. Outstanding performance considering cool. it was your first time. The requester even asked me to thank you on their behalf. And as promised, you are due your reward. Wir danken dir, dass du so heute abgeschossen hast. Hier ist deine Belohnung dafür. Oh, you shouldn't have. Except you totally should. This is a token of the guild's gratitude. We receive many new commissions every day, and without the efforts of each and every adventurer, there is no way we could respond to them all. Die frage ist, ich frage jetzt geht, macht mir ja aufnehme. Dann geht ja auch wieder Zeit, Zeit verloren. You are eligible to claim a special reward from me. Your adventurer handbook keeps a record of how many adventures you complete each day. Make sure you claim your daily rewards on the days that you complete sufficient adventures. Wo da gibt's das as things currently stand, yes. My apologies. Aber please be assured that we are constantly pushing headquarters to make all our adventure and adequate compensation. And please note that helping a fellow adventurer to complete a commission also counts towards your eligibility for a daily reward. We encourage you to work actively with your fellow adventurers. Ad astra abis ask. Aber du habt als was wir machen. Noch schlimmer ich glaube ich nicht irgendwie zerstören können dieses Wort. Wer bist du? So Belohnung, abenteuerstufe 13 Ja, oh guck mal, ich krieg so ein Ding hier für, für Gebete und Geld. Da Geld sollte ich mal ausgeben ich Wird sollte mein Geld ausgeben? Ich weiß es nicht. So Herausforderung. Äh, oh, yeah. oh, holzschild äh, zerschmitte ein schutzschild eines elektro zauberinnen zauberin äh, fotografieren okay ja aber kein zeit mehr äh, das wollte ich noch glaube ich dort kommt noch das weiß gar nicht wie das macht Kosten fürs Einsammeln. Ach, das sind diese Dinger oder was? Ah, okay. ich sollte ich die mal vor den Aufnahmen hier machen oder so. Ich weiß nicht. Ich meine, dafür krieg ich Freundschaft. Darauf das kannst du dir bei der. Okay, also kriege ich doch immer noch vier. Ne? ich da jetzt bekommen ja ne abenteuer okay, paket du sich das öffnen okay oh, weg ich sehe nichts guck mal, mal hier ah, die Waffen die Waffen welche ich als screen ja umändern und so okay essen sollte ich vielleicht auch mal auf Kriegen irgendwie machen ne? Wenn wir das Wesen schon mal hier geschlossen haben das sind die standard ne? ja gut dann war es das wieder für heute und wir haben eigentlich relativ viel erreicht ne? ich glaube drei Abenteuer rufen haben wir hochgelevelt bekommen muss auch nicht schlecht und ja sage ich in der nächsten folge Machen wir dann weiter mit was auch immer ne? mal mit der Story? Na, da kann man nicht hin, köchen ehrlich dem Mädchen im Wald. Okay, das können wir auch machen. Anscheinend, ja, ich werde mich schon mal einverlassen. In dem Sinne, sage ich aber erstmal Dankeschön für Zuschauen. Ich hoffe, ich hatte bald gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. und sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.